Herr Schäuble, kommt der Grexit dieses Jahr? Sie waren ja schon mal dafür eigentlich. Also ich muss zunächst einmal den Herrn Lehmann, wie andere Ökonomen darauf hinweisen, für einen Schuldenschnitt können wir für ein Mitglied der Europäischen Währungsunion nicht machen. Das ist durch den Lissabon-Vertrag ausgeschlossen. Wir haben ein Verbot, das ist das sogenannte Bailout-Verbot. Kein Mitgliedsland der Währungsunion darf für die Schulden eines anderen Landes haften und daraus wird geschlossen. Es kann keinen Schuldenschnitt geben, sondern auch die Staats- und Regierungschefs wieder und wieder beschlossen. Es gelten Rechtslage. Dann dazu muss, dazu Rechts müsste Griechenland aus der Währungsunion ausscheiden. Ja. Der zweite Punkt, den ich, wo ich Herrn Lehmann, mit Herrn Lehmann nicht übereinstimme, ist, das Problem der Schulden ist ein gravierendes. Aber das gravierende Problem von Griechenland ist vorläufig ein ganz anderes. Das haben meine beiden letzten Kollegen in Griechenland. Herr Zakalotos und Herr Varoufakis äh, auch äh, genauso gesagt, die Schulden in Griechenland sind nicht das Problem. Im Augenblick zahlt Griechenland ja auf seine Schulden weniger Zinsen als Deutschland auf seine Schulden zahlt, ja. sondern die Schulden in, in Griechenland ist das Problem, dass Griechenland sich einen höheren Lebensstandard leistet, als Griechenland erwirtschaftet. Deswegen ist das Problem die Wettbewerbsfähigkeit. Und deswegen muss man Griechenland, muss Griechenland durch Reformen. Wettbewerbsfähig werden. Das muss das, was es sich an Pensionen leistet, die höher sind als der Durchschnitt, im Durchschnitt der Eurozone, das muss Griechenland erwirtschaften. Dazu muss Griechenland eine leistungsfähige Verwaltung haben. Mhm. Dazu, und es muss seine äh, realen Möglichkeiten äh, mit, mit den Erwartungen, mit den Ansprüchen übereinstimmen. Ich meine, in Griechenland, äh, mit dem Steuersystem in Griechenland, das ist natürlich... Die, die Steuern werden ja in weiten Teilen nicht erhoben. Also Herr Lehmann ist aber nicht der Einzige, der festgestellt hat, dass in den letzten acht Jahren jedenfalls diese Rezeptur ähm, Manches nicht Manches ist besser geworden. Es ist ein bisschen ich, besser geworden. Deswegen stelle ich nochmal die Frage, rechnen Sie in diesem Jahr mit dem Grexit? Nein, ich glaube, wenn die Griechen das erfüllen, was, wozu sie sich verpflichtet haben im vergangenen Jahr, dann, dann wird das zweite Programm bis, Ende, äh, zwei, äh, bis 2018 erfolgreich umgesetzt. Und dann haben wir ja gesagt, dann schauen wir. Äh, wo weit wir sind. Griechenland hat im letzten Jahr ein besseres Wachstum erzielt, mhm. als der internationale Währungsfonds vorhergesagt hat. Die sind nicht über dem Berg. Mhm. Deswegen muss der Druck auf Griechenland aufrechterhalten bleiben, die Reformen zu machen, um wettbewerbsfähig zu sein. Sonst können sie nicht in der Währungsunion bleiben. Wir haben nicht die Möglichkeit, das durchzusetzen, sondern wir können nur sagen, wir haben abgemacht, wir helfen euch, wir kaufen euch Zeit. Aber die Bedingung ist, dass ihr die Zeit nutzt, in einer, um in einer überprüfbaren Weise euer Land wettbewerbsfähig zu machen. Wenn ihr das nicht macht, dann, dann, könnt ihr, nein, dann könnt ihr ohne das Instrument der Währungsabwertung. Ich meine, früher nicht. haben solche Länder, ist eben die Währung abgewertet worden. Dieses Hat Instrument haben sie nicht als ja, ja. Mitglied der, Euro, der Europäischen Währungsunion. nicht. Und dann müssten sie den anderen Weg gehen. Das ist eine Entscheidung, die trifft Griechenland. Wir stehen zu dem, was wir vereinbart haben.